Wenn Sie eine Umfrage durchgeführt haben und einen Projektbericht dazu erstellen wollen, dann benötigen Sie manchmal einen Codeplan. Und ich will einmal kurz zeigen, wie man hier in Lime Survey einen Codeplan erstellen kann. Und zwar findet sich das beim Punkt Umfrageeinstellungen und dann Umfrage-Logikdatei. Und das, was Sie dann hier erhalten, diese Logikdatei, ist im Prinzip ein Codeplan. Und zwar sehen Sie hier auf der linken Seite immer erstmal die Frage heißt, also wie der Code zu der Frage ist, F1. Hier den, den Text, also die Frageformulierung dazu. Und dann sehen Sie jeweils die Codes zu den Antwortoptionen und welche Antwortoptionen das inhaltlich sind. Und so können Sie praktisch dann zu allen Ihren Fragen ähm, einen Codeplan erstellen. Zusätzlich sehen Sie hier noch in der Mitte diesen Punkt zur Relevanz. Das ist nur dann interessant, wenn Sie Filter erstellt haben. Hier habe ich zum Beispiel einen Filter erstellt, der sagt, dass diese Frage mit dem Code F3 nur dann den Befragten vorgelegt werden soll, wenn sie folgende Bedingungen erfüllen, wenn bei der Frage F2 der Code 1 vorliegt. Das heißt, wenn man hier nochmal guckt, bei der Frage F2, da hatte man hier die Antwort kurz 1 und 2 und die 1 bedeutet Stimme voll und ganz zu. Das heißt also, anhand von dieser Formel hier kann man dann erkennen, dass äh, diese Frage F3 nur dann gestellt wurde, wenn bei der Frage F2 mit Stimme voll und ganz zu geantwortet wurde. Soweit zum Codeplan bzw. der Logikdatei in Lime -Survey.